Hallo, ihr Lieben, ganz herzlich willkommen im neuen Video. Der Sommer schreitet voran und es ist Herbstzeit und es gibt wieder so schöne Gräser. Und ich habe ich hab Kunden, die haben gesagt: Machen Sie mir doch bitte einen tollen Pflanzkorb mit so richtig schönen spätsommerlichen Pflanzen, an denen man einfach lange Freude hat, viel länger als einem Strauß. Und genau so einen Korb zeige ich jetzt im Video. Aber vorher wollte ich euch noch zeigen, es gibt also jetzt so tolle Gräser. Das ist zum Beispiel jetzt so ein winterhartes Gras und äh, das macht auch diese wunderschönen kleinen ja, äh, Blüten. Ähm, das ist ganz toll, das ist jetzt sind grün. Es gibt schöne Hortensien und bei Hortensien ist natürlich immer die Eigenart, die haben ganz kleine Töpfe. Es gibt jetzt wunderschöne Hortensien und die haben natürlich gemessen an dieser großen Pflanze und an dieser üppigen Fülle an Blütendolken Relativ kleine Töpfe. Die Gärtner haben die auch an Tröpfchenbewässerung und können die natürlich hervorragend ernähren. Und viele Leute sagen, oh, wie gieße ich die denn? Also wenn ihr so eine Hortensie in so einem Topf habt, dann am besten äh, einen Eimer Wasser nehmen, in den Eimer Wasser tunken, bis es nicht mehr blubbert. Und wenn es dann alles schön durchgesaugt ist, die Erde, dann kann man es auch wieder in den Korb stellen. Oder man pflanzt sie auch gleich in den Korb, weil die Hortensien sind ja auch winterhart, die kommen im nächsten Jahr wieder. Hier ist auch eine wunderschöne winterharte Pflanze, das ist eine Ruthbeckia, ähm, auch sehr schön und ich finde auch diese Blüten ganz toll und die blüht auch noch jetzt richtig schön lang. Und ja, hier kommt was, das ist natürlich jetzt der Klassiker von Margit, gibt es auch tolle Videos dazu und da blende ich euch nochmal den Videolink ein. So, also hier kommt eine Spezialität von mir, das sind die Engelstrompeten und man sieht hier so diese schönen Knospen und die tollen Blüten. Und was man hier auch ganz toll sieht, ist, dass die natürlich auch erst blüht, wenn die sich so verzweigt, ja, wenn die so ein Y macht. Ich bin auch von einem ganz lieben YouTuber gefragt worden aus der Düsseldorfer Ecke, ob ich versende. Nein, ich versende jetzt nicht mehr. Wir ja, aber wie man sieht, die Stecklinge sind jetzt einfach zu groß und das passt jetzt einfach nicht mehr in ein Paket rein. Hier sind die Engelstrompeten in ihrer Blüte, die blühen in Gelb auf. Das Interessante ist, die blühen immer am Anfang Gelb und wenn die so ein bisschen reifer werden, dann werden die so in diesem Apricot-Rosé-Ton blühen die aus. Und ja, das sind jetzt, also die blühen jetzt bis zum Frost. Das ist echt der Hammer. Ja, und jetzt kann ich mal anfangen zu sammeln für meinen Pflanzkorb. Hier ist das wunderschöne Winterhartes, das ist ein Pfennigkraut. Das nehme ich schon mal mit für meinen Pflanzkorb. relativ viel autoverkehr und ich habe jetzt einfach mal mit ein bisschen musik dieses schöne arrangement diese tollen farben für diesen spätsommerlichen äh, pflanzkorb ausgesucht und wir sind jetzt gleich im laden und dann werde ich euch mal zeigen wie wir das pflanzen und auch ein bisschen deko dazu machen und es lohnt sich Es lohnt sich wie immer es gibt einfach viele tipps und tricks und ich sage jetzt einfach wir sind gleich wieder im laden und dann machen wir weiter So, also draußen filmen war echt schwierig, weil draußen fährt so, fahren so viele Autos und ich möchte eigentlich gar nicht das Video immer stören. Ähm, zum Schutz meiner Hände erlaube ich mir ein paar Handschuhe anzuziehen, weil ähm, ich habe hab eigentlich keine Lust, dass die völlig ruiniert aussehen. Und für dieses Arrangement habe ich jetzt einen richtig schönen Pflanzkorb, der mit einer tollen stabilen Flechtung, die auch richtig schön äh, ja, sehr lange hält ähm, und der Witterung widersteht. Sollte dieser Flechtkorb auch mal ein bisschen poröser werden und ein bisschen älter, kann man, eben, kann man die Flechtung mit Klarlack einsprühen. Das kann man also bei ganz vielen Weidenkörben auch machen. Ähm, das hilft super. Dann sehen die wieder ein bisschen frischer aus, ein bisschen neuer. Klarlack blende ich euch noch mal ein äh, und ist immer gut im Haus zu haben. Und dann sieht er wieder fast aus wie neu. Ich habe jetzt hier nebenher mal, also hier ist Folie drin, das ist natürlich auch ähm, sehr brauchbar, weil die Erde soll ja nicht durch die Flechtung äh, weg, ja, wegschwimmen. Ich habe Löcher in die Folie geschnitten, nehme ein Stück Drainageflies und lege den Drainageflies hier rein. So, dann nehme ich Hydrokulturkugeln und. Äh, wappel -wappel. Ich einfach eine kleine Schicht Hydrokugeln rein. Das reicht schon im Grunde genommen. Und dann kommt wieder ein drainage drüber, weil was ganz viele machen ist, die machen zwar unten Tonschaben äh, oder ein bisschen was rein, aber die trennen ja. nicht diese, die, diese Tonschaben oder Hydrokugeln. Die machen keine Trennung zur Erde rein. Und dann kann man sich das eigentlich schon fast schenken, weil ähm, das ist natürlich der Sinn der Übung dass die Erde nicht in diese Drainage geht und dass dann der Belüftungseffekt für, den, für, diesen, für diesen schönen Korb, dass der Belüftungseffekt dann natürlich eintritt und dass die Erde, ja, dass die Erde nicht nach unten einfach so abläuft. Ja, und also genau, die Erde, sprich, so durchsucht Das heißt, das Wasser wird eigentlich, wenn man gießt, zweimal durchgefiltert durch diese zwei Drainagefließ und wenn man so pflanzt, dann können die Löcher auch nie verstopfen. Das ist ja, das ist genau so soll es sein. Jetzt muss ich natürlich erstmal schön Erde reinmachen, aber ich habe einen großen Korb gewählt, weil ich habe ein großes Gras und das braucht natürlich auch ein bisschen Pflanztiefe. Und mit dem fange ich jetzt auch mal an, weil ich möchte den Korb mit Vorderansicht pflanzen. So, hier sieht man also, das ist jetzt eine wunderschöne Gärtnerware. Es hat ganz toll gewurzelt und man kann auch vor den Pflanzen, ist immer gut, ist, nochmal das Gras noch mal zu tauchen und man kann es auch noch mal so ein bisschen auseinanderreißen, die Wurzeln, ja, dann wurzelt es besser ein. So, wie man sieht also es kann, diese Tiefe kann ich jetzt schon gut gebrauchen, aber. Ich habe extra viel Erde geholt. Ich hoffe, die reicht auch fürs Video. Aber es ist auch ein großer Korb, wie man merkt. Und da muss einfach ein bisschen was rein. Dann nehme ich nehme ich das Sedum. Das Sedum ist auch winterhart. Das ist auch diese sogenannte fette Henne, die so schön rosa blüht. So hat auch einen relativ großen Topf, wie man hier sieht, ähm, hat, äh, braucht also schon ein bisschen Platz in dem Korb drin. So, Ich überlege mir jetzt zuerst mal, wie ich das Ganze arrangieren möchte, was ich wohin pflanzen möchte, weil ich habe ja noch ein paar Sachen, ich könnte die Blätter, die, die Blätter nennen sich übrigens Heuchera, das sind Purpurglöckchen, ja, hier ist auch so schön auf dem Schild beschriftet, das ist auch winterhart, das ist also eine ganz tolle winterharte Pflanze und, äh, und auch das Pfennigkraut ist winterhart, ja, das, ist, das, sind, das sind Pflanzen, an denen man so viel Freude hat und die, die so lange halten, das, ist, das, das sind ganz tolle, ganz tolle Anschaffungen. Die sich einfach lohnen. Weil es gibt schon viele Leute, die auch sagen, sie kaufen nicht so gern Blumensträuße, weil, ihnen, weil sie sagen, das ist einfach, das geht ihnen zu schnell kaputt und sie haben zu kurz Freude. Sie wollen lieber Topfpflanzen und sie wollen lieber Pflanzen, die auch äh, wirklich ein langes Leben haben. Und guck mal, was das für eine, für eine prächtige Pflanze ist mit diesen Blättern. Natürlich sehr, sehr dekorativ die Wirkung. Das ist, eine, das ist ganz toll. So, so langsam wird mein Korb auch etwas voller. Und was man natürlich, was man auch beachten sollte, <lacht> ich kann das jetzt natürlich, ich muss ein bisschen unter den Blättern arbeiten, es tut mir leid, dass man es nicht alles in der Kamera sieht. So. Und was man auch immer beachten sollte, ist, dass die Pflanzhöhe so gemacht wird, dass die, dass die Erde, ähm, ja, maximal so hoch ist, wie die Folie endet. Ja, sonst hat man den Effekt, dass man gießt und dass dann die Erde oder beziehungsweise Wasser und Erde äh, rauslaufen. Und das ist, das ist ein bisschen ärgerlich. Da hat man immer die, Entschuldigung, ich sage jetzt mal die Suppe auf der Terrasse und äh, das ist doof. Das heißt, muss ich da ein bisschen mäßigen mit der Pflanzhöhe und äh, gewisse Tiefen schaffen, dass auch so, dass auch das Wasser in die Erde gehen kann und eben nicht seitlich rausläuft. Da haben wir das Pfennigkraut. Da habe ich wieder eine, eine sehr schöne Verbindung zu einem Video von mir, das ich gemacht hatte. Und zwar, ich habe mal Kräuterkörbe äh, gehängt, also einen hängenden Kräutergarten. Da blende ich auch nochmal den Videolink dazu ein. Und da habe ich das Pfennigkraut zu den Kräutern gepflanzt und das, das sah ganz toll aus weil das eben diese, dieses schöne Hellgrün hat und diese wunderschöne frische Farbe. Und äh, wie man jetzt schon sieht, und das wird auch bis zu ein Meter lang. Ja, es wird auch ganz, ganz lang. Und dadurch äh, ist das einfach eine Freude fürs Auge mit diesem schönen, frischen Grün. Ich glaube, den Korb muss man wirklich von verschiedenen Seiten dann auch betrachten. Ich versuche mal, den den Dreck ein bisschen wegzumachen. Den, nee, den Erdeimer brauche ich noch, sorry. So. Immer die Pflanzen gut andrücken und die Erde auch gut andrücken, damit die gut sitzen und sich schön versorgen können. Und man mag dann auch schnell, wenn man, wenn man so in die, ja, die Erde festdrückt, dann merkt, dann merkt man ja auch an welchen Stellen noch ein bisschen Erde drauf muss und wo die, wo die so verschlüpft. Ja, das spürt man ja dann ganz gut. Und also der Korb der könnte jetzt wirklich der könnte beliebig irgendwo im Garten stehen und den kann man von allen Seiten sich dann schön angucken. Weil auch der Efeu, Efeu der, der ist auch so ein richtiger Hingucker mit diesen panaschierten Blättern. Also, eigentlich finde ich, es jetzt schon so rundum eine recht gelungene Arbeit. Und ich würde mir diesen Korb ähm, sofort mit Kusshand hinstellen. Und ich überlege, ob ich noch etwas Deko dran mache mit, mit so einem Birkenzweig. Ja, so ein I-Tüpfelchen ist immer gut, gell? Ja, so, da kommt er auch schon. Ähm, der Birkenzweig, der muss natürlich auch verankert werden, damit nicht das passiert. Das war jetzt ein Vorführeffekt, das gerade bei mir passiert ist, dass der einem so entgegenrollt. Und ich drahte diesen Birkenzweig an. Also ich nehme wieder mal einen richtig dicken, festen Steckdraht. Ich möchte nämlich, äh, den Steckdraht brauche ich damit ich den Draht in die Erde einsteche. Und mir gefällt auch nicht so gut, wenn man diese Drahtstelle sieht. Und damit man die nicht sieht... So, die Erde kann jetzt weg. Damit man die nicht sieht, habe ich mir ein schönes Stück Moos äh, ausgesucht, weil ich möchte einfach diese Drahtstelle mit dem Moos überkleben. Na, dann nehme ich einen Heißkleber. Übrigens auch ganz hilfreich, wenn man Handschuhe anhat, dann verbrennt man sich auch nicht so schnell die Hände. So, und dann mache ich ein bisschen Moos drauf und schon sieht keiner mehr, wie dieser Birkenzweig verankert wurde. Sieht keiner mehr den Draht. Ich halte die Pflanze weg und gehe mit, Draht, so, gehe mit dem Draht in das Erdreich rein. Habe auch noch den Birkenast hinzugefügt. Ja, ich wollte eigentlich auch noch diese, diese schöne blühende Chrysantheme mit, mit einpflanzen, aber ich hatte schlicht und einfach keinen Platz mehr. Die hat nicht mehr reingepasst und die hätte natürlich auch noch super dazu gepasst, aber das Sedum war mir wichtiger mit diesen pinkfarbenen Blüten als die Chrysantheme und so. Ja, so ist der Korb jetzt voll. Ich bin fertig mit meiner Arbeit. Ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss beim Video dabei geblieben seid. Und es gibt so viele, viele, viele Videos. Es sind 100, 120, 130. Ich muss immer mal wieder zählen. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe den Überblick verloren. Aber ihr gebt mir total Ansporn, dass ich mir immer wieder tolle Sachen ausdenke. Und immer, wenn mir irgendwas in den Kopf kommt, dann denke ich so ich könnte ich das doch auch filmen, ja. Also so eine kleine Sucht, dass man eigentlich immer die Sachen jetzt gern filmen will. Also ich freue mich, dass ihr da wart und sage danke fürs Zugucken und sage einfach alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss.